ja und willkommen mein name ist Danilo die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon Na, schwert Boah. und ja schöner titel screen oder wir haben in der letzten folge Delion den unschlagbaren besiegt und jetzt sind wir dann der unschlagbare was gar nicht so falsch eigentlich ich glaube wir sind kein einziges mal gegangen während des spiels oder glaube nicht ne? gut und ja wir sind der champion und ich habe noch nicht weiter als bis hierhin gedrückt ich weiß also nicht was passiert wenn ich jetzt A drücke also ja ich habe es nicht geplant viel zu machen ich will jetzt eigentlich nur einmal zurück ins spiel gehen damit wir jetzt weiter äh, damit ich jetzt weiter irgendwie weil ich pokémon fange oder vielleicht mal anfangen ein paar pokémon zu züchten und ja irgendwas anderes optional noch mal keine ahnung ja ich weiß ja nicht, was genau passiert, wenn ich jetzt drücke, ob ich jetzt irgendwie in der Cutscene komme oder ob ich jetzt zu Hause bin oder von der Pokémon Liga. Keine Ahnung, deswegen machen wir jetzt ja einmal Wie gesagt. Ich plane nicht sehr viel, nichts interessantes. Ich will jetzt einfach nur sehen, was als nächstes passiert und es passiert auch direkt schon was. Okay, ähm, das war es irgendwie so. Okay. Hallo, ich bin der Champ. Was geschafft? Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das ist für dich zur Feier deines Titels? Ein Meister? Oh, what? Jetzt kriege ich einen Meisterball. Der beste Ball. Aber fängst sogar du garantiert jedes will Pokémon. Nach Pokebälle. Aber Professor magnolika sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Daniela hat so viel von uns verbracht, dass das Mindeste, was ich tun kann. die Wunsch. Da wäre richtig nützlich gewesen gegen Dingens, Ne, aber was soll's. Die Wunschstellen, die das Dynamax Phänomen vorsachen, sind Teile von in Ja, in los da wäre Meisterball gut gewesen, um keine Ahnung, die Welt zu retten. Als an er Dynalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Den jemand eingriffen, mehr Gala, eine Horde hat, Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber der Niere und die anderen haben uns alle gerettet. Da ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich habe jetzt ja auch schon Pokémon Schild durch. Ich habe so also einen Tag nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich auch durchgespielt und äh war übrigens nicht so schwer gegen Delon ich hatte nicht so riesige Probleme ich hatte auch viele Probleme weil ich war auch noch so weiß ich level 56 57 ich wollte auch eine Herausforderung haben ein Schild ne? und ja war nicht so sehr viel schwieriger aber war doch noch sehr schwierig ich musste viel Top einsetzen und ja ich habe dann auch natürlich noch den Kampf gegen deiner Lost und so gemacht und mir ist aufgefallen wie ich ist ja irgendwie dafür da dass die Pokémon durchdreht und sich geigert dann deine, deiner maximieren. Ne? Warum konnte ich das dann nicht machen im Kampf? Also, warum konnte ich nicht deiner maximieren gegen dieses Ding? weißt du, da? ausgerechnet gegen dieses Ding? Und ja, irgendwie dafür sorgt, dass Pokémon das machen, ne? Also, da habe ich mich irgendwie gewundert. Und ja, was soll's? Nun ja, das deiner Maximilian ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Danilo, lebe dein Leben, wie du für richtig hältst. Ja, ich bin jetzt sterben. Ich habe jetzt keine. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Leben ist ohne Erfüllung jetzt. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dynamics phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des liga präsidenten macht. Ja, Meistens kann man doch garantiert jedes Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. mit naja. ein Souvenir bleiben, hallo? Pokebälle. Ja, ist wie diese eine dieser eine Meme, ich weiß nicht, ist das Snoop Dogg, der drauf ist so? Meisterbälle? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Pokebälle? Ja. <lacht> oder ist irgendwie so, weil ich nicht mit der Hand so verneint, so nein, nein, nein, nein, nein, nein, dann so mit dem Fingerzeichen so, ja. <lacht> Gut, die Frage ist jetzt, konnte die Galario nach Herzenslust? Ich muss mal was gucken, aber die ist wahrscheinlich jetzt nicht aktualisiert, ne? Aber ich bestimmt jetzt noch einen weiteren Stern oder so bekommen, nachdem ich die geschafft hat, ne? Ja, so also Pokémon Center und aktualisieren mal. Wie gesagt, ich plane jetzt nicht viele Sachen mehr zu machen. Ich will jetzt einfach noch mal gucken. Was hier noch so auf uns wartet? Was? Vielleicht? nicht ne, da wollte ich gar nicht rein. <lacht> ja, vielleicht sagen ja, ja, ja. Aber sieht nicht so aus. Okay. Ähm, na, ich will jetzt einfach noch mal gucken möchte eigentlich nur ich habe ich habe jetzt eigentlich nur gestartet damit ich jetzt auch wieder hier rumlaufen kann ist eine Katze und so was passiert und so da hätte ja verpasst da will ich natürlich nicht was mir übrigens ein schild aufgefallen ist ich habe nachdem ich in dann besiegt habe noch ein paar pokémon gefangen bevor ich gegen Delion gekämpft habe und äh, aktualisieren fünf sterne ha. Und ja, ja, mir ist was aufgefallen in der Dingens in der Naturzone sind alle Pokémon jetzt auf Level 60. Also alle. Und ich will mal sehen, ob das jetzt auch der Fall ist. Also wir gehen mal ganz kurz hier hin zum Treffpunkt ne, und gucken wir mal. weil Alle Pokémon waren jetzt Level 60 und ja, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich meine, das ist natürlich gut, dann dass er direkt kampfwege Pokémon, aber ja, der allergrößte Fan bin ich jetzt nicht davon. Ja, mal in den Kampf hier rein. gucken wir mal. So 60, ja. Okay, Delion war Level 65. Das heißt, bevor ich wahrscheinlich mal, weiß ich nicht, ob Trainermäßig irgendwie was noch hier passiert neue route oder so noch irgendwie aufgedeckt wird oder so wir gehen jetzt erstmal zu den ganzen orten wo ich noch nicht weiterhin konnte erst einmal hier in engine city ist zum beispiel so ein type der sagt hier komm ja wieder komm wieder wenn du irgendwie der champ bist oder so und ja würde sagen wir starten immer einen besuch ab gucken was dann passiert war irgendwie unten glaube ich ne, ne ich glaube hier ist falsch und ja weiß ich nicht ich hoffe der ford uns nicht zu einem kampf aus weil der war ja Level 65 das heißt ich nehme mal an falls irgendwie mal so weiß ich nicht ich weiß nicht ob man die arena leiter noch mal bekämpfen kann oder so also bei den champion also ich nehme an alles wird mindestens jetzt schon level 65 dann sein ne? ich bin schon wieder falsch glaube ich wow da oben lang. Also ja, falls jetzt irgendwie Rematches oder so kommen oder irgendwie so was, dann nehme ich mal an, die sind alle mindestens Level 65. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Kampf kommt oder so, dann könnte ich auf die dicke Phrase bekommen. Also ich hoffe jetzt, da kommt jetzt kein Kampf oder so bei den Typen. Aber mal schauen, hier war das. Diesmal bin ich richtig. Ja, ich bin der champ das Schon mal von mir gehört. ne Ich an der pokémon die besondere Attacke Stahlstrahl beibringen. Das ist das, das ist alles. Oh. Das ist alles den ne, so ein ganz Körper hat vor mir mächtig Schaden, vielleicht er sich auch selbst. Hey, das ist ein bisschen enttäuschend. Komm schon, jetzt er irgendwie erwartet, dass weil sie nicht noch besseres ist. schauen wir mal. Dann schauen wir mal den einen Typen hier ja. vorbei. Bauer war der noch mal ein Surchester, oder äh, ja, weiß ich nicht. Noch ein Surchester war der. ne? wie gesagt, ja, komm mal wieder, wenn der Champ ist oder so. Nur ein dicker Oshi wissen. ich haben die Shops jetzt auch neue Sachen zu verkaufen. Ich habe aber hier drin, ne? so. ja. Ich hoffe, der freut mich nicht zum Kampf heraus, weil sonst könnte böse ausgehen, habe ich so ein Gefühl. Der wird dann bestimmt so Level 65 mindestens sein, ne? Aber ich hoffe ja mal, das wird nicht der Fall sein, ne? Wo war der nochmal? Ich bin wahrscheinlich wieder im falschen Hotel, ne? Wie gesagt, viel wird hier nicht passieren, ne? Also, wahrscheinlich ein ziemlich langweiliger Part, indem ich einfach nur gucke, was kommt als nächstes oder so, ne? Aber muss ja auch mal sein, ne? ja. wahrscheinlich war er gar nicht hier in der Stadt ne schon wieder so lange her. Mann, da gut ist, ich kann jetzt wieder Pokémon fangen, mein Deck zu wieder ein bisschen auffüllen. mir fehlen noch so ein, zwei, glaube ich, so ein paar Pokémon. an kann man fangen, das äh, war's jetzt bestimmt noch einige also, also nicht ich werde noch so viel rausquetschen wie möglich also die sachen die ich machen kann ne? ich kann du was dann ne? sagt bloß bist jetzt offiziell champ hut ab stolze leistung Mein name ich übrigens morimoto weil so ein starken train wäre ja, habe ich nur gewartet hat jetzt los gegen mich das heißt wenn du genug um hast nein habe ich nicht äh, gegen den typen kann man erst Kämpfen, nachdem man Deleon besiegt hat. Und De leon war Level 65. Er hat mir vor auf die frist gegeben. Und ja. Ich werde. Mindestens bis Level 65 erstmal leveln. Bevor ich den Typen irgendwie herausfordere. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, habe ich so Gefühl. passiert jetzt, wenn ich jetzt hier hingehe zum. Score Stadion. Ich bin jetzt der Champ, ne? Sehen wir der Champ jetzt ja auftaucht? Ne einer ganzen Liga-Angestellten sagen dann einfach mein Lord. So ist so cool, der Champ. Das muss mein glückssack sein. Na, dann gemerkt, weil ich erst ersten gewusst wusste, dass ein Team aus gewinnern besteht. Hast du nicht irgendwie immer gesagt? Ja, ich weiß nicht wenn du lust auf ein turnier als können wir jederzeit anzahlen stellen bisher eingeladen Na, hat möchte es mal probieren nein jetzt erstmal gucken ich habe nämlich so ein gefühl ich weiß kampfturm guck mal. steht schon ich habe gewusst dieser Turm wird irgendwie zu die kampfzone dieses spiels du hin nur no. no, nein, ich will mit einem lettung aktiviert. das soll die stromrechnung reduzieren und das Schätze, das klappt wohl erst wenn typ 0 sich entwickelt oh, hallo champ Daniel, lass mich dir noch einmal ganz ehrlich zu deinem sieg gratulieren sein anders möchte ich dir das seltene pokémon typ 0 schenken typ 0 okay. modifikationsprogramm richten besagen dass es in der galerie mit hilfe von gestohlenen streng einem dokumenten komplett neu erschaffen worden ist okay ach und diese disk können gehören auch noch dazu als mehrere disk typ 0 hat sich erst einmal entwickelt ändert es sein typ je nachdem welche disk zu ihm zu tragen gibt okay äh das Ding irgendwie ein beschissenes Wesen oder so ab dann kann ich wahrscheinlich wieder neu laden oder so. Ne sieht so aus. Gut, da ist hier werde ich auf jeden Fall nicht speichern und ja, halt nicht. Ja ich kämpfe Tag aus Tag ein, um Schritt für Schritt einen Rang aufzusteigen. Okay. Komm, GP da. Wie kann ich dir helfen? So, zeig mal, was es hier alles gibt. schneller, aber seine Verteilung umso langsamer. Und schneller und sein Spiel. Oh, sind Dings. So, Solo, frech, mutig, wirklich. Hm. Okay. kann man damit die Dings ändern gewesen da war ja krass war das sie hier fähigkeiten gab es über einmal noch ein buch und das zwei verschiedene fähigkeiten haben kann mit seiner fähig aktuelle fähigkeit mit einer anderen ausgewechselt das ist gut gott sei dann kann man immer es gibt leute die sich sehr darüber, es gibt leute die sich sehr darüber freuen würden habe ich davon nicht ein ich habe drei sogar diesen Buddelbrüder glaube ich, soll ja mit ganzen Competitive Sachen genauso wie ich das will. Hm. Hier unter einen Einfluss von Medora stehen die Initiative. Wir kommen in Kampfturm. Wo steht der Sinn? Wenn er vermutet, das ist der Kampf eine Einrichtung, in der du kämpfen kannst. Dabei kannst du auf dieselben Regeln zurückhalten wie bei rankämpfen gewonnen Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und sonderbobons wenn in zeit zum Trainieren. Das kannst du auch mit einem Leit-Team antreten. Wo steht der ja Sinn? Ja, da will ich mir erst noch nicht heute angucken. Eins meiner kampfdienst ausleihen, du bist tatsächlich zum Champ aufgestiegen. Reifleistung, ich muss schon sagen, da hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir einen super Spezial-Training absolvieren zu lassen. Was bringt mir das? Super Spezialtraining. Training, ist nicht unser neuer Champ. Ist das doch tatsächlich den und den unschlagbaren? Sie ist einfach der allerbeste. Herzlichen Glückwunsch! Ist es ist eine Ehre, dich in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne willkommen, Champ. Möchtest du etwas kaufen? Oh, Sauger, Sprungfehler, Magie, Flamme, besonders heiße Flammen. Eingemäß das sagen, ob das Ziel sinkt. Kalklänge magie magierraum nicht schlecht. Das kann man ja mal machen. Ja der hat den Rosé Tower zum kampf umfunktioniert und ist nun sogar dessen Eigentümer. Es ist eine Zeit als amtierender Champion, liegt ihm weiter im an jeden stärker zu machen. Diese Leidenschaft ist wundernswert kämpfe gegen Trainer aus aller also Welt sind eine nervenaufreibende Angelegenheit. Da solltest du den kopf Kampf um verschiedene Strategien aneignen. Du gegen Pokémon Trainer aus aller Welt kämpfen, okay? Ist das hat hier alles am Glänzen, was sind Delian und Co. Ja, ne, ja, wo sind hopp und äh, hopp und äh, Mary und so. Ja, mal noch ich nie gedacht ich mal sagen würde, aber gehen wir mal hopp besuchen. Gehen wir mal vorhin besuchen, also gefühl okay das hat schon irgendwie so angedeutet, dass ich zum Schlummerwald gehen muss. Das ist klar, aber ich möchte mal gucken, ob sich irgendwie weiß weil sie nicht noch so andere Sachen triggern lassen. Wenn ich da muss ich mich halt aufs Screen so umschauen, und gucken, wo was passiert oder so. Eine natur haben mit so mit sich vier Trainer und Pokémon aller Arten. Es ist auch nicht auszuschieben, dass man dort deine pokémon begegnet. Von einem Pokémon vertraut ein Pokémon, habe keine Angst, sich neue Herausforderungen zu stellen. Ich sage ja hier, wohnt ja gerne gut, wie gesagt, nichts atemraums. Ich will nur mal gucken, was hier nur so los ist. Ne ich werde wahrscheinlich erstmal auf Screen hier gucken, wo ich hin will. Ich werde wahrscheinlich meine Pokémon erstmal hochleveln, mit welchen gegen diesen einen Typen mal kämpfen können vielleicht mal schauen. Ich fühle mich etwas, weiß ich nicht. Ich kann nicht irgendwie der Champ sein und schwächeren Pokémon als Delon rumlaufen. Das geht irgendwie nicht. Ich muss jetzt mal wieder auf den Stand bringen. Das ist hier war hat er zum ersten Mal seit langer Zeit in aller Ruhe mit uns gegessen. Wir sollten mal wieder alle einladen und einen netten Grillabend zusammen verbringen. Was ist gewonnen? Das etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer bist. Das ist bald wieder nach Herzen zu kämpfen. Viele Grüße, Ey, auf mir diese ganzen Pokémon ja alle also zu schenken. Muss sie alle mit dem richtigen Wesen so haben. Ich muss auf jeden Fall laden und nicht speichern. Ja, deswegen habe ich auch irgendwie Angst, irgendwie den Kampfturm irgendwie hier so zu betreten, weil ich Angst habe, dann wird davor gespeichert und ja, dann. Was das? Nicht mehr ein Champ sein, doch ist. nach Hause. ja wir haben einen bekommen übrigens. Ne hat mir irgendwie nichts bringt. Ich habe einen Feuerstarter. Also Leute. Ja, kommt meiner meine Wesen neutral ist hinterhältig, aber hat so eine geiger dynamax form ne Ist das zum Beispiel ein guter Kandidat um Dingens ja EV-Training zu beginnen. Was ich auch machen werde wahrscheinlich, da bin ich schon ganz heiß. muss mich nur halt im Internet wieder, ja, äh, erstmal informieren, wo du da am besten hingehst und so. Also, ohne geht nicht. Und ich muss mal gucken, wo man erkennen kann, ob man alle EV verteilt hat. Da gibt es normalerweise auch immer einen Trainer, wenn ich mich irre. Ein sagt, oh, und die gehen mal irgendwie so ein Band oder so. Ne? Aus der Professorin. Engine City war ich schon. Ja, nicht Rote 4. ich rute Ich überlege gerade, gibt es irgendwo noch ein Ort, wo ich vorher nicht hin konnte? Der mir blockiert wurde. Oder irgendjemand, der mit mir reden wollte über irgendwas. Fenster 38. Warte, wir gehen mal tafelwasser also ich werde hier viel auf screen erkunden und jedes mal so einschalten wenn ich was finde jetzt jetzt zu suchen und zu gucken wo kann ich jetzt was machen oder so es glaube ich nicht so kann ich die arena schön schon mal machen mal eine gute frage sind pflaster noch richtig verdient nur weiter so dann die Ich neue Sachen kaufen? Kann ich lieber kaufen jetzt? Konnte man glaube ich noch nie. Ne, kann ich mir noch neue, kann ich mir Delion's Uniform jetzt kaufen? Ja, der warum kriege ich jetzt nicht so einen Mantel? Ich will auch so einen Mantel haben wie Delion, Königsmantel. doch das ist doch der Champion. Ja, ist er. Auf den ersten Blick finde ich ja nichts. Also werde ich wahrscheinlich erst einmal Silus hier rumrennen. Meine Pokémon hoch trainieren. Auf mindestens Level 65. Dann fühle ich mich irgendwie sicher gegen diesen einen Typen zu kämpfen. Weil er haut wahrscheinlich jetzt irgendwie bald nicht. Irgendwie Level 65er Pokémon aus Mindestens. Also ja hier eigentlich irgendwie was hier konnte ich irgendwie nie was machen ich dachte jetzt wäre ja was war so lange ja was mit denen eigentlich geworden ne oh nein oh nein sie hat sich eine erkältung kann nicht arbeiten bist doch die junge der mit resol gegessen hat oder ja was lieber das angeht ja ich habe da vergessen danach zu tja könnte ich dich im hintergrund rattern hören konnte ich winter und ein rattern hören hilft dir das weiter Was ist sind das für ein unprofessioneller laden hm. das ringgold von draußen auch so ein rattern hey Was ist denn das für ein unprofessioneller laden ey? rattern keine ahnung immer an das ist ja irgendwo hier in der stadt hat er nicht bahnhof ja ne hier vielleicht hat dann was ist rattern die definition davon den zug eigentlich du Keine Ahnung, er Ist wahrscheinlich jetzt irgendwo im Dings, ne? Ja, du hast ah, du uns Essen. Danke, dieser Laden bringt den Geschmack des Meeres direkt auf den Tisch. Die Gerichte sind so lecker. Dann habe ich schon beim Restaurant begegnet für dich, aber habe ich was Süßes. EP-Bonbon. Okay, also nicht so gefühlt, dass ich schon irgendwie früher machen können. Weißt du, warum Champ zum Lieferjunge? Ich habe gerade die Pokémon ja geschaffen ne? und dann soll ich jetzt hier Essen liefern. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Danke fürs weil weißt, warte, war nicht viel, aber hier ist dein Lohn. Fünf, fünf nuggets Oh, kann ich das täglich machen oder so, um mal um Geld zu kommen oder wie? Ja, ich gehe mal zum Leuchtturm vielleicht am leuchtturm irgendwann wir schauen jetzt noch mal bei jeder stadt einfach so vorbei in irgendwelchen orten die irgendwie verdächtig sind hey ihr seid doch die aus dem Dings, aus dem ending diese band die maximizers sind die besten pokémon band der welt möchte sie auch gleich live erleben ja gerne kann eine Weile da, sie mischen den Laden richtig auf. Bis wir ihn trotzdem ansehen, auf jeden Fall. Oh. kann ich mir Krets noch mal angucken? wie nee, kann ich nicht wegdrücken? <lacht> hey. Das ist ein bisschen <lacht> suboptimal, Leute. Hat ohne kacke jetzt nicht wegdrücken Na gut aber wie aussieht werde ich wahrscheinlich erstmal noch ein paar Vorbereitungen treffen müssen aber wir weiter ich will definitiv mal die Kampfzone Kampfzone Kampfturm auschecken aber dafür brauche ich erstmal einige gut trainierte Pokémon also ich werde wir bis dahin schon mal was also ich wenigstens mal einmal reinstoppen. Ich werde das screen natürlich wie Blöde machen, aber erstmal muss ich mir ein paar Pokémon dafür zusammenzüchten. Also ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, pff, keine Ahnung. Nehmen jetzt mal an, da passiert jetzt nichts mehr. Ne? Gut, dann werde ich im nächsten Part einige neue Pokémon fertig haben zum EV trainieren nebenbei hier noch mein fang part hier dann weiterarbeiten ich habe immer noch ein ich habe zwar schon 330 330 pokémon aber ich habe hier immer noch weiß ich nicht voll viele videos aufgenommen so neun videos habe ich ja noch mit neuen pokémon die habe ich noch gar nicht zusammengestellt habt ihr noch gar nicht gesehen ich habe vor diesem part noch ein Fangpart hochgeladen zum beispiel und da sind noch nicht alle pokémon die ich getroffen habe drin also ich habe immer hier noch auf dem PC, welche gesehen, welche, äh, ja, zu den 330 Pokémon er geführt hätten, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Und ja, da kommen dann noch hier hin und wieder welche dazu mit Somnian und so, ne? Und weiß ich nicht, vielleicht tue ich mir Glumanda zurecht trainieren. Aber wenn dann muss ich das erstmal mal hier. Äh, muss halt immer wieder neu starten, dann bevor ich das annehme, weil das Ding hat irgendwie, also damit das Ding irgendwie ein richtiges Wesen hat oder so, ne? Also ja, das wird ein bisschen nervig, aber das muss man halt machen, wenn man Pokémon halt auf EV trainiert, ne? Aber ja, gut, wird mich aber nicht so lange beschäftigt halten, habe ich so ein Gefühl. Also ja, in dem Sinne sage ich dann, ich beende den Part hier. Ich werde jetzt mal die Aufnahme erstmal ausmachen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwas Besonderes kommen wird nach diesen Credits hier. Also ja, durch mal hier den Part beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo sich dann teamtechnisch, habe äh, levelmäßig einiges geändert hat und ja, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Action und so haben, ne? Dankeschön und Tschüss.